Und herzliche Grüße von meiner kleinen Mini-Terrasse. Äh, Im Hintergrund werdet ihr wahrscheinlich den Straßenlärm hören, aber ich finde es draußen einfach schöner. Der Flieder blüht und das duftet so wunderbar. Und deswegen bin ich jetzt rausgegangen. Ähm, ich habe für euch ein Video aufgezeichnet für eine Aura-Reinigung. Ähm, diese Aura-Reinigung oder in dieser Variante, dieser Art, das äh, ist immer mal ein bisschen abgewandelt bei mir ähm, mache ich fast jeden tag weil mir das total gut tut also wir reinigen unseren körper wir machen betreiben Higa gedankenhygiene <lacht> und achten darauf was wir essen und trinken aber welche energien wir aufnehmen noch in anderer form feinstofflicher art ähm, die wir nicht unbedingt gleich wahrnehmen. Da haben wir uns nie Gedanken gemacht, früher oder ich zumindest nicht, mich da zu reinigen und mein Energiefeld zu klären und alles loszulassen, was fremd ist, was mir nicht mehr dient und was nicht mehr sinnvoll ist, mit mir rumzutragen. Und seitdem ich das mache, regelmäßiger, stelle ich fest, dass es mir besser geht. Ich fühle mich schneller wieder fit bin offener klarer in mir und äh, fühle einfach mehr licht für mich bedeutet diese verbindung diese Aura Reinigung auch ich verbinde mich mit meinem höheren bewusstsein mit meinem bewusstsein dass ich geistwesen bin dass ich ähm, unendlich bin dass ich selber energie bin und indem ich das tue erinnere ich mich immer wieder an mein wahres Sein. Und ähm, ja, ich mache das in einer Form von Meditation. Bitte dann auch meine geistigen Helfer um Unterstützung. Ähm, das könnt ihr tun, müsst ihr aber nicht. Und ja, ich finde das ganz sinnvoll. Gerade jetzt, äh, wo sich so viel aus unseren Körpern, und aus unseren Körpern, sage ich bewusst, weil wir haben ja viele verschiedene Körper, also wo sich so viel löst in uns, aus uns heraus an Informationen, an alten Mustern und äh, Strukturen in Form von Informationen, die in unserem Feld so rumwabern, <lacht> noch da sind und die uns nicht mehr dienlich sind. Und äh, das ist ganz super, dass Immer wieder mh, im Hinterkopf zu behalten und oder im Herzen zu behalten eher und das dann abfließen zu lassen. Genau. Äh, deshalb habe ich euch jetzt eine kleine Meditation aufgesprochen, meine Variante. Und ihr könnt es probieren, ihr könnt es mal ausprobieren, mal machen oder auch nicht. Es ist immer ein Angebot von mir. Und äh, ja, mir tut's gut, deswegen probiert es einfach mal. Ich wünsche euch alles Liebe und ciao!